Der Flugmodus. Einfach erklärt. Im Flugmodus werden viele Funktionen vom Smartphone ausgeschaltet. Zum Beispiel die Telefonfunktion, die mobilen Daten und das GPS. Bei manchen Smartphones heißt das auch Offline-Modus. Wofür brauchst du den Flugmodus? Ein Smartphone sendet viele Funkwellen, zum Beispiel, um sich mit dem Internet zu verbinden. Oder zum Telefonieren und für SMS. Im Flugzeug ist das aber verboten. Die Fluggesellschaften sagen, die Funkwellen sollen die Elektronik vom Flugzeug nicht stören. Und die Smartphones sollen die anderen Fluggäste nicht stören. Daher musst du auf Flügen das Smartphone in den Flugmodus schalten. Nach der Landung darfst du den Flugmodus wieder ausschalten. Das Smartphone darfst du im Flugzeug trotzdem benutzen. Zum Beispiel, um Musik zu hören. Oder um Spiele zu spielen. In manchen Flugzeugen gibt es auch WLAN. Das WLAN kannst du auch im Flugmodus wieder einschalten. Dann kannst du dich mit dem WLAN vom Flugzeug verbinden. Den Flugmodus kannst du ganz einfach in den Schnelleinstellungen ein- und ausschalten. Dazu tippst du auf das Zeichen. Wenn das Zeichen grau ist, ist der Flugmodus aus.